Ja hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute, wie man sehen kann, in der Otterklinger weil hier ist der Fischmarkt und ich will einfach einmal wissen, ob die Leute fest sind, die da gehen, Oder warum es unseren macht gibt. Also, frage ich Sie einfach einmal, seid ihr hier Ob wir fest Ja, das ja. ist ja. Ja. ja, deswegen seid ihr hier, oder? Ja, genau! <lacht> Ja, so, ich muss dir was fragen. Ja, Marc. Bist du fälsch? Ich denke schon. Bist du deswegen am Fälschmarkt? Wahrscheinlich. Ah, Ich, die ich muss... es mal verkaufen. <lacht> wir müssen gerade zum Titel gehen. Ja, machen wir, wir, machen wir. Wir sehen uns nochmal. Eine Frage. Ja, Bist du falsch? Ich hoffe schon. Bist du deswegen hier? <lacht> ja. <lacht> Entschuldige. Frage. Bist du falsch? Nee, warum bist du dann da? Ein Der Fischmann. richtig cooler Rollstuhl wollte ich nur sagen. Danke. Ist, ich habe ihn gerade bewundert, weil er so cool raufgeht. Ja. ja, vielen, richtig vielen Dank. Schön. Entschuldige. Oh. Ja, will ich was fragen. Nein, nein. Darf ich dich was fragen? Darf ich dich was fragen? Okay. Ich mache gerade ein Video. Uh, ich kann nicht durchführen. Okay, can I ask you a question? Uh, yeah. Are you fetch? Are you beautiful? Oh, uh, yeah. That's why you're here. At the Fetch Markt. Yeah. You know what Fetch means? No. Fetch means beautiful in Austrian. It's a Fetch mark. You are beautiful. It's a okay. beautiful mark. So it's a girl is Fetch. A girl is beautiful. At the Fetch mark, that's the event. Yeah. It's called a beautiful mark, If you want to translate it. And I'm asking people, are you fesh? And are you beautiful? Yes. Yeah. That's why you're here. <lacht> Thank you. <lacht> Entschuldige, ich habe dir was zu sagen. Bist du <lacht> <lacht> Ja, Aber warum bist du sonst am fesch? machen? Ja, weil es nicht Kollege, bist du fesch? Bist du fesch? Ich bin ein Festmarkt, ja. <lacht> Aber bist du fesch? So fesch. Du hast es. Bist du deswegen hier? <lacht> Natürlich. Alles klar, vielen Dank. Ich ich das verwenden in meinem Video? Ja. Super. Ja, ja. Dann findest du es dann. Dankeschön. Danke. Viel Spaß noch. Entschuldigung, ja. darf ich euch was sagen? Ja. Seid ihr fesch? Ich weiß nicht. <lacht> ihr seid zum Feschmarkt. Warum ja. sollt ihr sonst hier sein? Um kannst Sachen anzuschauen. Alles klar. Ja. <lacht> Entschuldigung, Frage. Bist du fesch? Nein, natürlich. Deswegen bist du hier, oder? Natürlich. <lacht> Hallo. Ich etwas sagen? Ja bitte. Seid ihr Fesch? Fisch. Ja. Ich hoffe. Warum sind wir sonst am Fischmarkt? Ja. Ist Wassert? <lacht> ja genau. genau. Weißt du? ja, genau. Ach so, okay. ich frage mich, war das Fischmarkt. Okay. Da der Fischmarkt. Ja genau. Also, das Dann wir umgekehrt. Bist du Äh, uh, Ich weiß nicht. Im klassischen Sinne wahrscheinlich nicht. Aber, Aber ich bin stylish, ja. Gell, genau. Genau. stylisch. Genau. bin ich <lacht> Hallo, Darf ich euch was fragen. Was denn? Sagt ihr seid hier Fesch? Mhm. Sagt ja. ihr Fesch? Hoffentlich? Ja, jetzt sagt ihr seid so Feschmarkt. Ja, stimmt. Ne? Jetzt sind wir alle Fesch, oder? Ich weiß nicht. Hat mir keiner gesagt, was die Voraussetzungen sind, um hier zu sein. Ich bin einfach dummer. Vielleicht ist man auch Fesch, wenn man da herkommt auf dem Markt. Vorher nicht, jetzt schon. Gott sei Dank waren wir da. Also. <lacht> die Frage ist, wie lange bleibt es? Wie lange Holz? es? <lacht> Entschuldige, da würde ich was fragen. Bist ja. du falsch? Sicher. Ja, deswegen bist du da, oder? Ein Fäschmarkt. Ja, ja. Der gebraut, ich habe mich gerade da Ich habe ja. hab eine Frage. Seid ihr fetch? Auf jeden Fall. <lacht> das mag ich. Immerhin seid ihr am Fetchmarkt, oder? Genau, ja. Entschuldigung, darf ich euch was fragen? Ja. Seid ihr fesch? Immer. Ja. kann doch. Sehr gut, gute Antwort. Aber was tat man sonst ja. am Feschmarkt, ja? Genau, das lassen ich uns ja nicht einer. Das stimmt nicht, sie haben mich auch immer lassen. Ja. sind sie auch fesch. Ganz einfach. Die heute, die haben, ja, das war Ja. Schon ein bisschen, aber ich bringe immer vier Jahre mindestens. Dann ja. Der war gut. Viel Spaß noch. Danke, Ebenfalls. Leute hier glauben, alle sie sind Fisch. Ist okay. Selbstbewusstsein ist das Wichtigste im Leben. Äh, nein, aber ich muss schon sagen, es ist der Feschmarkt, ich glaube, das ist schon ein geheimes äh, Treffen der häufig schönen Menschen. Erstens, hauptsächlich Frauen. Zweitens, waren alle häufig attraktiv. Sogar die älteren Damen waren sehr sehr muss man einfach sagen. Also irgendwie, Nomen ist Omen ne? hier beim Fischmarkt. Tja, das war's. Danke fürs dabei sein und immer fest bleiben, gell?